Wir. Das beginnt mit dir und mir. Aber durch ein echtes Wir entsteht viel mehr. Wir ist stark, damit du auch mal schwach sein kannst. Wir vermehrt Gutes durch Teilen und genau so macht es Sorgen kleiner. Denn wir sind Millionen Menschen, denen andere nicht egal sind. Wir heißen alle für einen und alle gegen Blutkrebs. Wir sind die DKMS. Und wir haben dafür gesorgt, dass ich eine zweite Chance auf Leben habe. Wir sind der Club, der jeden Tag das Leben feiert. Werde ein Teil von uns und registriere dich jetzt auf dkms.club.